Und, äh, Meinst du, der sieht was? Aber dann haben wir ähm, ihn eben doch verwechselt. Also wir haben ihn ja eben einmal zu uns kommen lassen, bevor das losging. Ja. Und ähm, eigentlich dachte mir, es wäre Philipp Schulze Top-Off. Nein, du dachtest das. Ach, du wusstest also das Also ich wusste von Anfang an, dass es ein ganz anderes als oh. du dachtest. Ach. So, also. meine lieben Zuschauer, Marc Rosenfeldhaus wird am Morgen dann auch den Live-Kommentar bei Clipman aus übernehmen. Wir freuen uns, ja. da wir neues gefunden haben. Ah. die Mini jetzt. -Yes. In der Halle Münsterland. Okay. Und damit zu reiten ist aber eine Aufgabe, guck jetzt mal. <lacht> so, gewinnt vielleicht nicht, aber am meisten Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem. Und auch wenn du einen kleinen Bauch hast, da sieht keiner. Ja. Vielleicht solltest du das mal tragen, hier hinter. So, Marc, und Feltaus, schön, dass du da warst. Ähm, hier wird es immer voller hinter uns auf dem Kommentatorenplatz. Ja, aber nur Frauen, das war klar. Ja, das war mir klar. Entschuldigung, <lacht> messen. Also wir werden hier schon wieder von gut aussehenden Frauen belagert wir und wir sollen irgendwas messen. Nee! Ist so, also ein bisschen Konzentration auf dem Sport hier, Herr Großfelders. Johannes Barberg. Er hat es natürlich nicht zu leicht. Mit dem Kostüm. Aber das ist der Hammer, das Kostüm. Das Kostüm? Ja. Wir können jetzt natürlich auch wieder sagen, schade, dass Johannes Barbeck sich auch nicht verkleidet hat. <lacht> nein. Also nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Das weiß. nein, aber es ist immer wieder schön, liebe Zuschauer, auch zu sehen, wie die Reiterinnen und Reiter sich einfach auch so viel Mühe geben, Kostüm springen ja mittlerweile auf mehreren großen Turnieren wie Paris, wie Stuttgart, wie Kiel. Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Ich ähm, ja. wurde je unterbrochen in meinem Satz. Also, das war ein Vorkan. So. Dezibel. 106 Dezibel sagt die Halle für Johannes Barberg. So, jetzt kriegt er ein bisschen Hilfe am Eintritt. Ne? Ja, ja, ja. ja. Hallo. Hab ich. Hallo. Hey. das war allem super, dass sie sich an also, ich glaube, jetzt kommt gleich richtig Muskelkraft hier ins Spiel. Du, ich glaube auch. Also, einer, einer der stärksten Reiter überhaupt, ja. in welchem Sinne auch immer. Vor allem, der bringt auch Farbe mal hier ins Spiel. Also ja, das Mensch. glaube ich auch. Aber ich, äh, ich weiß auch selber, dass man ihn nicht reizen sollte, weil dann kann der echt böse werden. Ja, ja, ja. Und ähm, warum ist werden Sie dann auch gleich sehen? Und ist natürlich hier ganz ja. einheimisch. Ja? Das ist natürlich jetzt derjenige, der hier groß geworden ist. Ja, der müsste natürlich hier auch gleich mal eine richtige... Also ich denke, der geht in Führung von der Fohlenwerte, das ist ja einfach... Okay. Ne? Guck mal, Oi. Oi.